und los geht's jo. so Umkehraufgaben der Kurvendiskussion und was bedeutet in diesem Fall jetzt Umkehr also wenn man schon die Funktion hat dann kann man Punkte finden die diese Funktion beschreiben zum Beispiel Extrempunkte oder Nullstellen und so weiter und so fort haben wir schon in einem anderen Video gesehen das die Umkehraufgabe ist wenn man schon die Punkte hat und die Funktion finden versucht ja? und äh, ja selbstverständlich gibt es jetzt hier voraussetzungen für dieses video dass man schon die kurven diskussion schon gelesen und schon gut auskennt wie auch immer in diesem fall jetzt hier anwendung der funktion selbst ja? wie gibt man einen punkt wo äh, die funktion selber benutzen, benutzt werden soll zum beispiel steht bei der textaufgabe am punkt da stellt ihr einen Punkt an oder die Funktion hat an der Stelle c, also das ist der x-Wert, den Wert d, das ist der y-Wert und dann setzt man in der Funktion den Wert von y ein und dann kann man auch in der Funktion den Wert von x erstellen und dadurch kann man eine Gleichung erstellen und je nachdem wie welchen Grad die Polynomfunktion jetzt in diesem Fall hat ja in der Schule wird nur Polynomfunktion gefragt. Ja. Also da brauchen wir so viele Gleichungen wie der der Funktion, das kann so hoch 4 oder hoch 3 oder keine Ahnung, plus 1, also wenn es hoch 4 ist, dann brauchen wir 5 Gleichungen. Äh, warum? Weil wir haben auch die Koeffizienten, den Koeffizienten a0 ja, bis an, also das ist 1 mehr als das n. Und die Koeffizienten sind eigentlich gefragt. Hm. So, in welchem anderen Fall muss man mit der Funktion selber anarbeiten, äh, wenn zum Beispiel der x-Achsenabschnitt gegeben ist, oder die Lösungen der Funktion, oder die Nullstellen. Was bedeutet alle? Die, alle diese drei Ausdrücke bedeuten, dass die Funktion an dieser Stelle, an diesem Wert von x, den Wert 0 hat. Also das bedeutet, in der Funktion kann man 0 setzen und die, eine Gleichung erstellen. Im Fall äh, von Y-Achsenabschnitt oder die Funktion schneidet die Y-Achse an der Stelle oder irgendwas äh, an dem Punkt oder irgendwas sowas äh, an einer Zahl eigentlich oder sowas ähnliches. Äh, in diesem Fall haben wir den Y-Achsenabschnitt und bei äh, der Polynomfunktion ist das nur diese Koeffizienten hier am Ende. Die anderen, weil sie alle mit x multipliziert werden, also fallen aus. Das wird alles 0 jetzt. Alle, Summanden, alle anderen Summanden werden 0. Ja? Und wann braucht man jetzt der, die erste Ableitung? Entweder äh, wird es so eindeutig gesagt, die Ableitung der Funktion hat einen Wert. Oder sowas, ist so viel oder sowas, ja. Oder es wird gesagt, dass die Steigung der Funktion ist sowas und das bedeutet auch die Ableitung. Oder die Steigung der Tangente der Funktion oder die Tangente hat die Steigung und das bedeutet wieder die Ableitung der Funktion. Oder der Tangens des Winkels zwischen der Tangente der Funktion und x-Achse, das ist wieder eine trigonometische Zahl Tangens. Und das ist wieder die Ableitung, alle diese vier Fälle sind Ableitung, ja? und in diesem Fall muss man halt die Ableitung benutzen. Und dann stellt man, äh, zum Beispiel jetzt, wenn der Wert der Ableitung der Funktion gegeben ist, äh, dann setzt man vor f' von x, also man berechnet zuerst die Ableitung, ja? und dann muss man immer mit äh, der vorherigen Hochzahl multiplizieren, ja? und so weiter und so fort. Also die Ableitung von Polynomfunktionen sollte schon bekannt sein und sind auch nicht so schwer. Auf jeden Fall, da hat man schon die Funktion der Ableitung und nicht die Funktion selber. Wie am Anfang hier. So also jetzt hier. Also das d ist das f von x und das c ist für x da. Und dadurch kann man so eine Gleichung erstellen, wo das x die Stelle ist, also die Zahl, die für die Stelle gegeben ist. Und so, dadurch kann man das Ganze so halt dann wieder äh, erstellen, so eine Gleichung, neue Gleichung erstellen. Wenn jetzt nicht nur die Stelle, sondern ein Punkt gegeben ist, das bedeutet, man kann so eine Gleichung erstellen und auch diese Gleichung hier, wo der Punkt gegeben ist. Also wenn ein Punkt gegeben für die Ableitung gegeben ist, dann kann man gleich zwei Gleichungen erstellen. Also, die äh, erste Ableitung kann man auch so benutzen, wenn sie 0 ist, dann welches Stellen ist sie 0 oder wann ist sie 0, wenn es steht, die Funktion hat einen, Extre einen Extrempunkt ne? oder ein Maximum oder ein Minimum oder wenn es gesagt wird, die Tangente läuft parallel zur x-Achse, das bedeutet wieder, dass die Ableitung dann so 0 äh, ist oder der Tagent ist 0 oder die Funktion hat einen Sattelpunkt, bei Sattelpunkt ist sofort die erste als auch die zweite Ableitung 0, das werden wir gleich dann sehen. Und dann benutzen wir wieder die Funktion der Ableitung, nur setzen wir die, die, den Wert der Ableitung gleich 0. Ja. Und äh, für die zweite Ableitung, es kann so entweder direkt ausgedruckt sein, ja, wie in diesem Fall, der Wert der zweiten Ableitung an einem Punkt oder als Stelle. Wenn die Stelle gegeben ist, dann sollte man da, wo x steht, die Zahl, die für die Stelle da steht, einsetzen und den Wert der zweiten Ableitung hier einsetzen, dann hat man eine Gleichung. Aber wenn ein Punkt gegeben ist, dann kann man diese Gleichung erstellen und auch eine Gleichung für den Punkt. Und ein anderer Weg, also... Äh, ein, Ausdruck, ein anderer Ausdruck für die zweite Ableitung ist, wenn es gesagt wird, die Funktion hat einen Wendepunkt an der Stelle, irgendwas, oder an dem Punkt irgendwas, oder die Funktion hat einen Sattelpunkt an der Stelle, oder an dem Punkt irgendwas. Äh, Wendepunkt, da ist nur äh, die zweite Ableitung 0, wenn Sattelpunkt ist, da, wie schon gesagt, dann ist auch die erste Ableitung 0. Ja? Äh, und in diesem Fall stellen wir die Funktion für die zweite Ableitung, also die Ableitung der ersten Ableitung. Das wird die zweite Ableitung sein. Da muss man die, den Koeffizient mal, den ersten Hochzahl mal die Hochzahl minus 1 multiplizieren. Also das ist die Regel von äh, Ableitungen, das muss man schon gut können. Und wie auch immer, äh, dann stellt man den Wert von x da, äh, setzt man den Wert von x ein und da kann man halt diese neue Gleichung erstellen, auch wenn es ein Sattelpunkt ist. Und schauen wir jetzt diese Sachen ein bisschen weiter an. Das haben wir schon diskutiert. Also in der Schule äh, werden nur Polynomfunktionen gesucht. Äh, allerdings kann man auch äh, Umkehraufgaben für andere Funktionen. Haben. Dann äh, werden die sogenannten Parameter, die haben wir bei Exponentialfunktionen und bei der Romatischen Videos auch äh, gesehen in den entsprechenden Videos halt. Uh, und jetzt, äh, wir müssen also so viele Gleichungen erstellen, wie die Parameter sind in Polynomfunktionen wie die Koeffizienten. Ja? Und wir haben schon gesagt, die Koeffizienten sind 1 mehr als der Grad der Polynomfunktion. So, wie schon gesagt, am Punkt cd, c ist der x-Wert, d ist der y-Wert. Oder die Funktion hat an der Stelle c, das ist der x-Wert, den Wert d, das ist der y-Wert. Äh, okay, haben wir eh schon alles erklärt hier. Und in diesem Fall halt, da ist die Funktion selber. Ja? Und äh, wird dann so hier das x eingesetzt und das x ist in diesem Fall c. Und das hier wird das y eingesetzt, in diesem Fall ist es d. Normalerweise so, das ist jetzt der allgemeine Fall, das sollten irgendwelche Zahlen da sein, nicht c und d. Ja. Sonderfälle, das ist gemeint, wann ist es 0 halt ja, und die Funktion ist 0, wenn der Ausdruck äh, so lautet, wir haben einen x-Achsen, Achsenabschnitt oder die x-Achse wird an dieser Stelle geschnitten, abgeschnitten und so weiter. Oder die Lösungen der Funktion sind so und so, oder die Nullstellen der Funktion sind so und so. Ja? Und all diesen Fällen muss man in der Funktion, also von den Wert der Funktion 0 einsetzen und den äh, Wert von x, also die Stelle, an der, an der Stelle von x einsetzen. Äh, wenn jetzt der y-Achsenabschnitt gegeben ist, ja? die Funktion schneidet die y-Achse an, irgendwas, oder was ähnliches halt, ja? dann äh, in diesem Fall werden alle Hochzahlen da mit x 0, das bedeutet, dass eigentlich dadurch ist bei einer Polynomfunktion, nicht bei allen Funktionen, aber bei einer Polynomfunktion ist halt äh, die, der Koeffizienten gegeben, der halt nicht mit x oder eine Funktion von x multipliziert wird. Ja? Äh, ein Hochzahl von x, eine Potenz von x. Und das bedeutet, äh, der y achsen Absen, Achsenabschnitt, also der Wert von Y, da wo die Funktion äh, die Y-Achse schneidet, das wird da gegeben, ja, D in diesem Fall ist es wie geschrieben, will so viel wie der Koeffizienten dieser Koeffizienten sein, dadurch kann man diesen Koeffizienten direkt berechnen. Also, da habe ich schon das gesprochen, und die Ableitung von dieser Funktion hier, also Ableitet. man muss mit der Hochzahl multiplizieren und die Hochzahl wird um 1 weniger und das bei jeder Summante. Das bedeutet bei allen Summanden, ja, und das haben wir hier schon gemacht, also es wird mit der Hochzahl, das war n, wird hier multipliziert und die Hochzahl wurde um 1 weniger und das bei allen Summanden und wenn man das hat und einer von diesen Ausdrücke da steht, dann sollte man diesen Wert oder die Steigung oder die Steigung der Tangente oder, oder der Tangens, was das auch da immer steht, ja, an dieser Stelle einsetzen und dann die Stelle der Funktion, also x-Wert hier einsetzen und da hat man noch eine Gleichung, wie zum Beispiel. Das wurde jetzt mit symbolisch gemacht. Äh, ja und sollte eine Zahl sein. Die Zahl ist gegeben als Stelle oder als irgendwas. Und die Zahl hier ist also gegeben, zum Beispiel als Ableitung oder als Steigung einer Tangente oder der Funktion selber oder des Tangents. Und Sonderfälle, also ist die erste Ableitung 0, wenn wir einen Extrempunkt haben ein Maximum oder ein Minimum, wenn wir einen Sattelpunkt haben oder wenn es gesagt wird, dass die Tangente parallel zur x-Achse läuft oder dass die Tagente 0 ist. In diesem Fall, anstatt irgendeine Zahl, haben wir direkt 0. Und wenn die, die der Wert der Ableitung gegeben ist, dann müssen wir die erste Ableitung wieder ableiten. Die erste Ableitung haben wir schon gesehen, das war jetzt hier. Ne? von dieser Funktion hier ganz am Anfang mal n und das n um 1 reduziert, dann hatten wir die Ableitung und wenn man das hier ableitet, man muss noch einmal das Ganze hier mal n-1 multiplizieren und das wird noch um 1 weniger, also n-2 und das gleiche für alles also Moment, Korrektur also wenn der Wert der zweiten Ableitung gegeben ist das ist die erste Ableitung, da ist die Hochzahl um 1 reduziert, also der Grad der neuen Funktion ist 1 weniger, der Ableitung, Ableitungsfunktion. Und der Grad des, der zweiten Ableitungsfunktion ist noch 1 weniger und so lautet dann die zweite Ableitung. Das werden wir in einem anderen Video auch mit konkreteren Beispielen sehen, also das ist jetzt nur allgemein. Und äh, Sonderfälle, wenn die Funktion einen Wendepunkt hat, das bedeutet, die zweite Ableitung ist 0. Und wir benutzen halt die zweite Ableitung. Und da, wo x steht, da benutzen wir den Wert p. An der Stelle p, das wird eine Zahl sein. Und dadurch haben wir eine Gleichung mit, die, mit den Koeffizienten als unbekannten. Ist äh, ein Punkt gegeben, so, ja, da kann man, auch eine zweite Funktion erstellen, wie wir es schon vorher gesehen haben vor den Punkt. Wenn es gesagt wird, dass die Funktion einen Sattelpunkt hat, dann kann man für die zweite Ableitung eine äh, Funktion, eine Gleichung erstellen, aber auch für die erste, weil Sattelpunkt bedeutet, dass die erste Ableitung auch 0 ist und auch, weil ein Punkt gegeben ist, wie wir am Anfang gesehen haben, eine Gleichung für den Punkt. Das war es für jetzt besser wird so klar wird es bei Beispielen sein es gibt ein anderes video dafür danke sehr